Hallo zusammen, ich bin Lara. Ich bin momentan im dritten Lehrer aus Fachfrau Gesundheit. Ich arbeite zu im im Uzigen. Ich bin froh, dass ich euch heute mitnehmen und von meinem Alltag zeigen. Kommt mit! Mein Alltag ist immer sehr abwechslungsreich. Manchmal kommen Notfallsituationen dazu, manchmal klinische Medizinisch unterwegs, manchmal mehr Betreuung oder die Tagesstruktur. Die müssen wir an Bewohner anpassen, je nach Wunsch sowie Bedürfnis. Wenn du die Lehrausfragen machen willst, finde ich wichtig, dass man empathisch ist, teamfähig sowie auch verantwortungsbewusst. Besonders wichtig finde ich, dass man die Bewohner und Gesundheit im Zentrum sieht, dass man mit Liebe kann arbeiten kann. Wir Lernenden werden im Betrieb sehr gut unterstützt, in dem wir Lernzeit haben, wo wir unsere Sachen erledigen können. Lernwerkstatt, dort werden verschiedene Themen besprochen. LAGs, wo man mit weiteren Lernenden praktisch arbeiten kann und somit auch profitieren kann. Und zum Schluss noch die Lernbegleitungen, die wir zusammen monatlich haben. Ich habe mich hier für die Lehre im Wohn- entschieden, wo man hier viel zur Medizinaltechnik lernen kann. Wir sind viel Lernende, was auch ein Vorteil ist, dass man zusammen lernen kann, sowie auch voneinander profitieren kann. In der Hälfte der Ausbildung findet der Abteilungswechsel statt, weil es uns die Möglichkeit gibt, in einem anderen Fachbereich zu schauen. So wie zum Beispiel in einer geschlossenen Demenzabteilung. In meinem Beruf macht es mich sehr glücklich, wenn ich den Arbeitstag reflektiere und merke, wie dankbar die Bewohner sind mega Freude haben, wenn ich zu ihnen komme. Ich machen uns so sehr stolz, dass ich die Bewohner einen guten und angenehmen Gesundheitszustand Zustand ermöglichen Ich hoffe, dass du einen guten Einblick in meinen Alltag hast, in meinen Beruf mit spannenden Kompetenzen Wenn du Lust hast und interessiert bist in einer schönen Umgebung und in einem grossen Betrieb die Lehre anfängst, dann komm doch vorbei. Bis bald!